Ich habe etwas ganz Besonderes für euch, denn ich habe hier das Display Lightning Overdrive. Ja, ich darf es früher aufmachen und ich muss sagen, ich freue mich sehr auf dieses Set. Ich habe hier bereits ein Video zugemacht, wo ich eben Karten aus diesem Set vorstelle. Und Leute, es gibt eine neue Info für mich zumindest und zwar der schwarze Rosendrachen in Starlight Rare ist hier drin. Ihr wisst, Leute, ich will die Karte haben. Es ist meine absolute Lieblingskarte und ich würde sie sehr, sehr gerne hier rausziehen. Oder natürlich den rötlichen Rosendrachen. Den würde ich auch gerne ziehen, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir machen das Ganze einfach mal auf. Wir können hier einfach mal gucken. Ich weiß noch nicht. Also, ich kenne noch nicht alle Karten aus diesem Set und wollen einfach mal gucken, äh, ob wir vielleicht ein paar neue ziehen oder eben den schwarzen Rosendrachen. Wir öffnen das Ganze hier. Oh, sehr schön hier. Einmal die linke Seite, einmal die rechte Seite. Und dann würde ich sagen. Fangen wir wie immer bei mir mit der linken Seite an und gucken, ob wir eben schwarzen Rosen dran ziehen. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen und wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Ähm, dann haben wir zum ersten uh, Mal... das ist schon mal sehr, sehr cool. Ähm... Sehr coole Karte auf jeden Fall könnte vielleicht den ein oder anderen ähm, ja eben Trap Deck funktionieren wäre sehr sehr cool ähm, dann haben wir uh, die erste uh, S Kraft Uh, S Kraft bekommt hier Support drin das wusste ich gar nicht jedes Monster deines Gegners in derselben Spalte wie deine S Kraft Monster kann nicht als Material für Link Beschwörung benutzt werden außer mit Link 3 oder höher verwendet werden okay das ist interessant schon mal sehr cooler Effekt an sich Falls diese Karte als normale Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst einen s monster spezialbeschwörung von deiner Hand in Angriffsposition beschwören. Oha, du kannst diesen Effekt... Mal oh, geil, Special-Effekt, geil. Gut, klingt gut, ist schon mal nicht schlecht. Schon mal nicht schlecht. Buchen? Ah ja, genau. Ja, ist hier auch drin. <lacht> oh Mann, ey. Und, oh ja, Sonnen. Sonnen bekommt ihr ebenfalls Support. Ähm, hier ist auch Link äh, 4 Pflanze drin, was sehr, sehr cool ist, ähm, weil einfach dem Deckthema per se halt irgendwie noch ähm, ja Link 4 Monster gefehlt hatte. Wir haben zwar ja schon ein Link 4 äh, Pflanzenmonster, aber ja zwei und das ist natürlich wesentlich besser, ne? Ja, oh ja, genau. Es gibt noch äh, Vergnügungsbotschafter, beziehungsweise Vergnügungsthema hier drin. Auch ein sehr interessanter Archetype. Und ähm, hoffentlich ziehen wir davon auch was. Wäre ziemlich geil. Uh, neue Auch gleich gezogen. Ah, Leute. Heute, heute läuft's. Heute läuft's. Und, uh, nochmal. Krass, einfach zweimal. Gleich haben wir einfach das Playset komplett. Sehr, sehr cool. Weiter geht's hier. Äh, ich hoffe immer noch auf den schwarzen Rosen. Oh, uh, das paläozoische Linkmonster. Auch sehr, sehr gute Karte. Per se. Ähm, ja, paläozoisch Jetzt auch ein Linkmonster. Sehr cool. Ähm, Pharao, ja. Kannte ich auch bereits. Dann haben wir hier noch... Oh, ja. Oh, ja. Okay, Leute. Das hier ist die krasseste Zauberkarte eigentlich, äh, ja, für Rank Up. Denn sie sucht euch einfach ein Rank Up. Ich meine, wie geil ist das denn? Also, ich meine, ein Searcher. Das ist so gut, so gut auf jeden Fall. Vergnü äh, vergnügliche Attraktion, Genau, hier kommen die Karten schon. Uh, die sind kamen, wusste ich auch noch gar nicht. Ähm, super starke Fallen zum Teil, die eben auch gesucht werden können. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und Schrei der Markierten. Äh, nee, der. Oh Gott, falsch ausgeschoren. Entschuldigung, an dieser Stelle. Ah ja, genau. Utopia Support ist hier ja auch drin. Vergnügungs. Wie gesagt. Vergnügung ist hier drin, Uh, Oberster Schlangenherrscher, Reptilien, Leute, ja, ich sag nur, im letzten Set kamen sehr viele Reptilien, ähm, sehr geil, nochmal Sonnen, auch sehr cool, und Kriegsfels, Kriegsfels bekommt hier ja auch Support drin, ähm, hier haben wir den neuen, ähm, den neuen, ich, ich kenne die halt nicht, falls du kein Monster kontrollierst, oder alle Monster, die du kontrollierst, Kriegermonster sind, kannst du diese gerade als schon ohne Tribute anzubieten, schade, Spezialbeschwörung wäre natürlich cooler gewesen, ähm, falls deine Erde Krea-Monster kämpft, nach der Schadensberechnung, du kannst eine Zauber- und wählen, die oder die dein Gegner kontrolliert, zerstöre ihn oder sie. Okay, ZF-Zerstörung, ATK-Boost wieder, wie alle. Also, da ist der, der andere Hochstufige, der ist schon bereits draußen ist, natürlich wesentlich cool. Stern, äh, Sternritter ist hier drin, auch cool. S-Kraft, okay, S-Kraft. Äh, ah, cool. Ne, der war aber schon bekannt. Der war schon bekannt. Oh ja, okay. Oh ja, ich habe die... Oh, geile Lichtverzauberin. Genau. Es gab ja bereits äh, für Wasser, für Feuer und so, gab es das bereits alles. Aber jetzt für Licht. Und ähm, ja, sehr, sehr geil. Keine Starlight, das wäre natürlich schön. Auch cool. Super Karte. Definitiv, definitiv gute Karte. Ähm, außer Frage, halt, Ist eine Top-Karte. Oh, da haben wir äh, das Booster kaputt gemacht. Das ist nicht so schön. Oh, Ignis. Ja, so... Wie gesagt, hier ist sehr viel Utopia Support irgendwas Oh ja und <lacht> na gut, äh, ja Fallenstellerin, ja Trap Trick bekommt hier Support. Äh, normales Monster, also kein normales Monster, sondern ein Effektmonster, aber ein normal beschwörungsmonster. Äh, ja, sehr sehr cool, geil. Erste äh, Ultra wear sehr sehr sehr sehr cool. Aber, Alter, ohne Witz, ich bin also jetzt schon zufrieden. Äh, jetzt schon coole Karten, ohne Witz. So, weiter geht's hier. Ah, ist schon süß. <lacht> schon sehr süß. <lacht> Noch neuer neue Bujin. Esskraft. Oh ja. Schrottraptor, Leute. Schrottraptor, wie, wie sehr haben wir drauf gewartet, oder? Schrottraptor. Ich meine, come on. Das ist so eine gute Karte. Ist einfach so, so, so gut. Und ein Dinosaurier-Spiel, weil denn er ist Dinosaurier, nicht Maschine. Oh, super Karte. Davon Playset wäre geil. Willen des Kriegsfelds. Die kenne ich auch nicht Während der Battle Phase Wähle ein Kriegs äh, Kriegsfeldmonster in deinem Friedhof Und aktiviere dann einen der Effekte Okay Beschwörersgewicht jetzt Spezialschwung Angriffsposition Aber für den Rest des Spielzugs Werden seine Effekte annulliert Es kann nicht direkt angreifen. Okay Beschwörersgewicht jetzt Spezialschwung Verteidigungsposition Zusätzlich für jedes Kriegsfeldmonster Das du kontrollierst Das erste Mal in diesem Spielzug Kann es nicht für Kampfgeschöpfen Okay Eine Reborn Karte Ist für den OTK Ganz nett eigentlich Also definitiv Oh Artwork Artworks sag ich noch. Oh, ist das schön. Also, muss ich sagen, gefällt mir einfach. Ne, schwarzer Rosendrache, wie gesagt. Einfach meine Favorite-Karte. Äh, schlechthin. Nochmal Palosuisch, sehr gut. Vielleicht zumindest Playset. Uh, oh ja. Leute, äh, ich muss bei jeder Karte stehen bleiben fast. Ähm, Gate. Ähm, Link zweier. Da haben wir drauf gewartet. Super gut fürs Deck. Super Support. Äh, wird das Deck nochmal spielstärker machen? Und ja, Leute, das Deck ist schon spielstark. Super Support. Definitiv. So. Oha. Wir haben noch, äh, noch keine Secret Rare gezogen. Kommt vielleicht noch. Oder oh, eine Starlight Rare. Äh, Würde ich auch nicht. sagen. Oh Playset. oh, Playset. Playset complete. Sehr gut. Und, uh, ist das denn hier? Ist das, ist die neu? Falls äh, du, kei, äh, du keine als Spezialbeschwung Monster kontrollierst, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von der Hand beschwören. Sehr lustig eigentlich. Ähm, zusätzlich kannst du für den Rest des Spiels kein anderes Monster als Spezialbeschwörung beschwören. Okay. Was kommt jetzt? Du kannst diesen Effekt von ihnen nur einmal vom Spielzug verwenden. Okay. Falls diese Karte als Normal- oder Spezialbeschwörung beschworen wird. Jetzt kommt's. Kannst du sofort, nachdem dieser Effekt aufgelöst wird, beschwöre ein Monster als Tributbeschwörung. Oha, Monarchensupport. Oha. <lacht> Wie cool ist das denn? Einfach. Der Stark. Der Stark. Wie gut. Ja, mit Verlockung der Finsternis einfach. Hä? Monarch Support. Ist da. Wie cool ist das denn? Sehr geil. Ich kannte den Karte noch nicht. Sehr, sehr geil. Und nochmal. Ja, wie geil. Playset. Oh, bitte, bitte, bitte gib mir den Playset. Bitte. Das wäre so gut. Und, oh, ein Weg. Kuri. Es ist ein sehr schönes Wortspiel eigentlich. Oh, ich packe den mal hier wieder näher sichtbar. Oh mein Gott. Wir haben einfach zwei gezogen. Sehr, sehr geil. Dann haben wir hier Utopia und, oh, Ignis Support. Auch sehr cool. Link 1 äh, ist natürlich nicht verkehrt. Link 1 ist halt ähm, nicht schlecht. Sonnen. Und. Uh, okay. So. Kommen wir zur, äh, zum nächsten Pack auf der äh, linken Seite. Dann haben wir noch die Hälfte des ganzen Displays. Und. Oh. Oh ja. Lava lal. Äh, oh Gott. Ich immer, ich immer mit Namen. Ne Katastrophe. Ja. Lava Support. Cool. Cool. Cool. Cool. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. So. Andere Hälfte. Leute. Jetzt. Also, ich, ich bin schon zufrieden. Ich bin schon. Ah, da, okay. Also, abgesehen, dass ich den schwarzen Rosen dran haben will, ist klar, weil er eine Lieblingskarte ist. Aber die noch einmal, bitte. Bitte, bitte noch einmal. Das wäre schon sehr, sehr, sehr geil. Äh, ja. Himmelsplagen-Support. Ebenfalls hier drin. Also, ihr merkt, hier sind sehr viele Archetypes, die neue Karten bekommen. Was sehr, sehr cool ist. Oh, dunkler Aufredig. Und. Oh, ich, ich habe geskippt. Äh, Plunder Patrol. Bekommt auch neue Karten. Auch sehr cool. Finde ich, find ich sehr cool, dass ich immer noch Support bekomme. Dunkler aufrichtig. alle ja, Leute. Also Dark Honest. Wie lange haben wir darauf gewartet? Hier ist er. Hier ist er. Sieht schon sehr, sehr geil aus. Muss ich an dieser Stelle einfach sagen. Sieht sehr, sehr geil aus. Oh, neue Kriegsfeldskarte. Kenne ich auch nicht. Ähm, während der Main Phase. Falls ein oder mehr offene Kriegsfeldmonster, die du kontrollierst, das Spielfeld durch einen Karteneffekt eines Gegners verlassen, zerstöre bis zu zwei Karten, die dein Gegner kontrolliert. Du kannst nur eine pro Spielzug aktivieren. Oha! Okay, gar nicht mal schlecht. Kriegsfeldskarte. Das heißt, es ist suchbar. Nett. Nett. Nette Supportkarte. Ähm, muss ja sagen, die Kriegsfeld äh, will man eigentlich durch Karteneffekte zerstören. Jetzt dann vielleicht doch nicht mehr. Äh, aber man searcht sich ja. Dann kann man ein bisschen da mit uh. noch Und nochmal, da Noch einen haben wir. Äh, Playset. Das ist auch ganz cool. So. Uh. Okay, Leute. Ziehen wir unseren schwarzen Rosendachen. Ziehen wir ihn. Bitte. Bitte gib mir einen schwarzen Rosendrachen. Bitte, uh, ah ja, genau, weiß, ah, also den Namen, bin ich raus, bin ich raus, äh, ist, ist cool. <lacht> oh, Generation des Kriegsfelsens, auch nochmal eine Kriegsfelsenkarte. Äh, während der Battle Phase, falls dein Gegner mehr Monster kontrolliert als du, beschwöre ein Kriegsfelsmonster als Spezialbeschwörung von deinem Deck und falls du, äh, falls du diese Karte während des Spielzugs deines Gegners aktiviert hast, können Monster deines Gegners für den Rest des Spielzugs nicht angreifen. Oha, das ist strong. Ähm, solange du das offene als Spezialbeschwörung Monster kontrollierst. Ah, okay, das Monster muss auf dem Feld sein. Während der Battle Phase, äh, falls dein Gegner mehr Monster kontrolliert als kriegst du den Kriegsfeld Monster Spezialbeschwörung von deinem Deck. Ey, das ist eine Strong Falle. Das ist Strong. Das ist Strong. Battle Phase unterbinden, Monster Spezialbeschwören. Okay, das ist eine Strong Das ist eine strong Falle. Definitiv. Ice Barrier, auch nochmal hier. Ähm, Support. Drin. Hilfsplage jetzt das Playset komplett. Und, uh, S-Kraft-Verfolgung. ja yeah. Sehr cool. Sehr cool. S-Kraft-Verfolgung. Also, S-Kraft immer noch ein Archetype, wo ich sag, das hat äh, sehr gut Potenzial. Definitiv, hat sehr viel Potenzial. Ähm, bin ich gespannt drauf. Uh, der Schaffung. Oh, noch eine. Dann haben wir das Playset auch komplett. Sehr, sehr, sehr, sehr geil. Sehr gut. Sehr, oh, nochmal. Ist das die Special? Ja, also die Kriegsfelskarte, ne, man kann sagen, was du über Kriegsfeld sagen willst, aber die Karte ist schon gut. Einfach Spezialbeschwören, einfach zu aus dem Deck, äh, for free, ist schon strong, ist schon strong. Und, oh mein Gott, wir haben die Ultra-W, hallo, H4, Fallenstellerin, oh mein Gott, wir haben das link zwei monster Alter, wir haben dann alle gezogen, ne, ich glaube alle neuen Karten... Sehr, sehr geil. Falls die Leute nicht wissen, was sie kann, diese Karte, äh, dies als linkbeschworene Karte, bleibt von Fallenkarten unberührt. Ja, das war ja irgendwie klar, ne? Du kannst jedem der folgenden Effekte von ihr nur einmal pro Spielzug verwenden. Nachdem du einen Namen, äh, Entschuldigung. Nachdem du eine normale Fallenkarte -Fallen aktiviert hast, kannst du sie setzen, anstatt sie auf den Friedhof zu legen. Während deiner Endphase, du kannst einen fallenstelleren monster in deinem Friedhof fehlen beschwörst als Spezialbeschwörung in Verteidigungsposition. Das bedeutet einfach, Ihr könnt Karten doppelt nutzen, schon mal sehr gut. Und zweitens, wenn wir sie Link beschwören, können wir das Link beschwören, also das Monster, das wir benutzt haben, um sie zu beschwören, quasi in Endphase wieder Spezialbeschwören. Sehr, sehr cool, sehr nettes Support. I like it, I like it. Also, so, oh. Uh. Oh, uh, oh, uh, oh, uh. oh, da habe ich fast gespoilert. Das wäre echt fast, äh, ja, Spoiler gewesen. Und, Oh! Uh. Die kenne ich auch nicht. Die ist neu. Quick-Effekt, Schnelleffekt Du kannst ein offenes Monster wählen kannst auch die Karte scharf stellen äh, Du kannst ein offenes Monster wählen, das du kontrollierst Lege ein anderes Pflanzenmonster, das du kontrollierst Auf den Friedhof, Und falls du dies tust Wird das äh, zielgewählte Monster Das nächste Mal in diesem Spielzug Wenn es durch Kampf oder in keinen Effekt zerstört würde Nicht zerstört mhm. Kann nützlich sein Ist ein, ein gegnerischen Spielzug Also es kann durchaus nützlich sein ähm, falls diese Karte durch den Karteneffekt auf den Friedhof gelegt wird, du kannst ein Pflanzenmonster Stufe 5 oder niedriger in dein Deck oder Extra-Deck auf den Friedhof legen. Hmm, muss, muss, man, muss man mal gucken, ähm, muss man mal gucken. Da, da bin ich noch nicht von überzeugt. Ja, nicht so wie von der <lacht> Kriegsfelsfalle. Also von der bin ich komplett überzeugt. Also die ist schon sehr gut fürs Thema. So, na, danke. So, so, so, oh, rötliche Rosenhexe, Habe ich schon gesagt. Coole Karte. Er harmoniert sehr gut mit dem Deckthema. Ähm, von daher passend. Sehr gut. Sehr, sehr cool. Ja, komm. Also, wenn wir jetzt eine rötliche Rosenex haben, dann müssen wir jetzt noch eigentlich einen, einen Rosendrachen ziehen: Sei es den rötlichen oder den normalen. Oder? Ja, sehe ich genauso. Oh ja. Oh, uh, oh. Uh. Wir haben noch. Oh, Fast Playset. Zweiter. Zweiter. Fast Playset. Fast Playset. Oh war sein des Herolds. Oh mein Gott, ist es gut. Ist es gut. Okay. <lacht> Leider, äh, kein, kein rötlichen, aber oh, super, super gute Karte. Also, falls diese Karte als normale oder schon wird, du kannst ein Feenmonster von deinem Deck oder extra Deck auf den Friedhof legen. Und falls du dies tust, erhöhe die Stufe dieser Karte bis zum Ende des Spielzuges. Äh, um die Stufe des Monsters. Allein das... Super strong, strong Effekt, Leute. Also es passt perfekt halt äh, für ein Ritual. Perfekt. Es ist so gut. Ähm, ja, und dann, falls diese Karte als Tribut angeboten wird, du kannst ein der Stufe 2 Spezialbeschwörung von deiner Hand oder dein Deck beschwören. Außer sie, du kannst jeden Effekt von ihr nur einmal pro Spiel zu verwenden. Das heißt, wenn ihr sie wegopfert durch eine Ritualbeschwörung, triggert ihr Effekt. Ich sag's so, Tritron, let's go! Let's go, let's go! Oh mein Gott. Dass wir die ziehen, hätte ich echt nicht gedacht. Krass. Gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich weiß, habe ich schon gesagt. Gefällt mir sehr gut. Äh, sehr, sehr gut. Oh mein Gott. So, wir haben noch zwei Packs. Die machen wir jetzt natürlich auch auf. Ah, ich bin, ich bin sowas von zufrieden. Alter, bin ich zufrieden. Alter, bin ich zufrieden. So. Oh ja. Okay. Ich bin noch mehr. <lacht> oh. Oh, ist das... Oh, noch Gartenrosen... Oh, Artwork, ne? Auch hier mega, mega geil. Oh... Alter, jetzt noch der Rosenrache und das ist das Perfekteste der Perfektesten. Also, ich bin jetzt schon mega zufrieden. Okay, komm. Komm, komm. Komm, komm. Noch ein Schrott. Oh, ver oh vergnügliche Attraktion. Ja, das ist jetzt... Äh, ja, vergnügliche Attraktion. Ähm... Auch cool, also mega cool. Ähm, ist das leider nicht das Book of Moon? Äh, also es gibt eine Karte, die sagt, dass du entweder einen Fact negieren kannst oder ein Monster zusetzen äh, kannst. Ist sie jetzt nicht. Äh, die wäre mir lieber gewesen. Aber schon ziemlich geile Karte. Oh mein Gott. Also, Alter. Alter, ich bin so zufrieden. Alter, sowas von zufrieden. Das ist, das ist, das ist Hammer. Also, ne, Vergnügen. Garten. Wir haben dreimal gezogen. Ultra gut. Ultra gut. <lacht> ja, was soll ich sagen, ne? Es ist, es ist top. Es ist einfach top. Es ist einfach top. da haben wir auch noch alle Fallstellerinnen. Äh, Sechste Erschaffung leider nicht dreimal, nur zweimal. Schade. Dreimal wäre natürlich noch schöner gewesen. Dann dunkler aufrichtig auch sehr, sehr schön. da ähm, dann. Oh ja. Gate nur zwei, nicht drei, aber ey. Ist super. Wie gesagt, super spielstarke Karte, super spielstarke Karte. Monarchin Support, interessant, sehr interessant. Kriegsfeld Support, auch interessant, die andere Feinstellerin, Dann nochmal die, Licht, äh, die Lichtverzauberin, auch dubi Und, ey, ich, ich, ich, bin, ich bin happy. Ich hoffe, euch macht es genauso glücklich wie mich. Also ich fand super, wir haben sehr coole Puls gehabt. Warte, wir müssen sie nochmal zeigen hier, es, es muss einfach sein. Hier der Aufrichtig und, oh ja, oh mein Gott. So, also das ist einfach, oh, die Karte ist der Hammer. Ja, das war ein kleiner Einblick hier von den Opening. Ähm, wie gesagt, ich kannte nicht alle Karten, daher auch ein bisschen überrascht, was ich zum Teil gezogen habe. Waren sehr coole Karten dabei. Ich hoffe einfach, dass es euch gefallen hat. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Duellieren.